Ja, jetzt bumpert mein Herz ganz besonders sehr. Das wird jetzt nämlich ein Test werden mit 250 volt akkupacks in Reihe geschalten. Das heißt, hier haben wir schon mal 100-Volt-Gleichspannung. Mhm, schon nicht ganz so ohne. Ähm, dann kann man hier dann noch 44-Volt extra zuschalten über einen Gasgriff. Aber ja, ich werde jetzt jedenfalls mit 100-Volt direkt gleich mal aus dem Stand starten. Ja, da ich das vorher noch nie gemacht habe und ähm, meine Überspannungslampen hier hinten schon bei nur 50 Volt schon ordentlich geblinkt haben, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob es das aushalten wird. Tja, deshalb dürft ihr gleich mal mit live dabei sein. Ach ja, was ich noch dazu sagen muss: ne, ähm, hier die Akkupacks, die sind mit. 2 Ampere Feinsicherungen abgesichert. Ne? Also ich erwarte hier eine Stromstärke, die nicht über 2 Ampere liegen soll. Hm, ziemlich untypisch für Elektromotoren, oder? Mhm. Na denn. seid ihr bereit? Na, guck mal, na, wo gehe ich am besten hin, damit ich nicht... Okay, dann hier. Und, okay, das war nix, das war nix, da hat es was durchgeschossen, also das war zu viel. Ja, also, die Sicherungen sind jetzt gekommen, volle Kanne, und... Irgendeinen Transistor wird es mir auch noch durchgeschossen haben. Da will ich mich jetzt gerade mal zurücklöten. Also alle auf einmal dürft es nicht erwischt haben. Vielleicht hat es nur einen erwischt. Mal schauen. Ja, mal Fehlersuche machen. Rätsel über Rätsel. Also mir hat es jetzt zwei Transistoren durchgehauen, so wie es ausschaut. Aber komischerweise nicht den hier. Und der ist jedenfalls der gewesen, der immer am hellsten geblitzt hat hier. Also bei mir war es dann so gewesen, dass die zwei immer am hellsten geblitzt haben. Die hier so mittelhell und die hier so fast überhaupt nicht. Also wenn, dann bin ich ja ausgegangen davon, dass wenn es mir was durchhaut, dass es diesen ersten Transistor durchhaut. Warum, wieso, weshalb, weiß ich auch nicht so richtig. Das ist eine normale drei Warum die dann so unterschiedlich angesteuert werden. Ja, jetzt habe ich zum Test hier mal einen TIP-160 anstelle von dem einen kaputten Transistor ran gemacht, ne? also der, der fast sonst überhaupt gar nicht geleuchtet hat. Ja. Moment, das brauche ich wieder. Ähm, hm. Na gut, wir es so eindrehen. Okay. Ja, dann schalt her. Jetzt blitzen die auf einmal richtig violett. da was violettes? Soll. Das sieht man durch die Kamera gar nicht. Hier ist es volle Kanne violett und ihr an der Kamera ich seht nichts. Heftig. Echt krass. Ja. Also bei mir hier sieht es ganz anders aus, als das hier durch die Kamera ausschaut. Komisch. Fabelhaft. Transistoren habe ich jetzt alle gewechselt. Und diese Konfiguration jetzt mit diesem ähm, Kondensator und mit der Glühbirne funktioniert das auch endlich. Juhu, jetzt kann ich also etwas höher fahren, als, mich, als mir diese neon lampen erlauben. Ja, das ist ein Bipolar-Kondensator. Einer für Hochfrequenz, glaube ich irgendwie. Naja, jedenfalls... Oh, gut er yes. ist. nimmt die Spannungsspitzen schön weg. Und wenn ich mit dem noch ein paar mehr Volt fahre, dürfte die sogar ordentlich blinken, ordentlich leuchten. Ja? Okay, weiter. Ich versuch's mal. Ja, ich. Das Rot muss ab und ich krieg das nochmal ab. Hat Das ist fest <lacht> ich werde fest. Ja, hoffentlich nicht. Gucken wir mal. mal. Okay, okay. 0,48. Stärke stellen. Ah, aber erstmal muss ich die. Warte mal. Und jetzt. Vorsicht. Aha. Schon ah, gar nicht schlecht. Wie Kraft hat er jetzt? Das müsste die meiste Kraft haben. Okay, dann auf ein Fall neues Ein neuer Test mit... Oh, ich trau mich mal einzuschalten Mit 100 Volt Sind wir hier richtig? 100 Volt 100 Volt. Wow! Yeah! Na? Yeah. Was huh. ist Sache? Hier? Hm? Ganz schön, na gut, okay. Also der Motor wird jetzt nicht ganz so viel Leistung haben, denke ich mal. Ne? Ähm, ich werde dann mal hier noch ein bisschen am Potti rumregeln. Dann müsste er dann ein bisschen mehr Leistung haben und hier den Schalter könnte ich dann auch noch zusätzlich wegnehmen. Okay, schön. Kann man doch so lassen. Ja, also die anderen äh, Bedini-Bastler, die haben da doch recht gehabt, ähm, die Vorwiderstände werden ziemlich warm, ziemlich sehr warm, entweder ich muss da größere nehmen oder, naja, auf Dauer ist das ja auch keine so richtige Lösung, ne? also von der Ansteuerung her, müssten wir uns echt mal noch Gedanken machen, ja, Lampen, die zu viel Energie wegsaugen, wer hätte das jemals gedacht, ja, und bei der Gelegenheit nochmal äh, ganz lieben Dank an den Action for free, ein Mensch 2.0. Ne, der und seinen Themen, die haben mir das Getriebe wieder auf Vordermann gebracht. Super Arbeit, Jungs. Ja, der Flo hat mir auch was geschickt. Ein super Antrieb mit ähm, Freilauf sozusagen. Was ich da fast dann noch bastel, ist jetzt für den Roller hier. Hm. Na, mal gucken, ob ich es dann irgendwann mal so mache. Aber ich will ja auch zurückladen, ne, wenn ich bergab roll. Das heißt. Ja, aber es wäre das Fahrrad nicht schlecht, einwandfrei. Ja, und dank Klaus habe ich drei solche Mega 500 Watt Potentiometer bekommen, die hier vorn drin verbaut sind. Ohne die wäre ich jetzt auch nicht so weit gekommen. Und an alle anderen natürlich. Nur. Ja, das Getriebe soll dann drauf. Die Seite soll dann angetrieben werden. Und dann mal schauen, ob man mit einer ordentlichen Gangübersetzung ein paar Meter kommen. Das werde ich dann die nächste Zeit machen. Bis später.